Stand, Rotes Madrid. Stand, Rotes Madrid. Und schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land, sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand als Vertritt! Und wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein? Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Rhein. Leitstadt, großes Friedrich!